Moin und herzlich willkommen zurück zu Monstrum, einer weiteren Let's Play-Folge hier bei Gaming GamingTV auf meinem Kanal. Schön, dass ihr auch wieder diesmal eingeschaltet habt. Ich freue mich ganz doll mit euch, weitere Let's Plays und kommende Let's Plays zu spielen und zu, oder zu zocken, je nachdem, wie ihr das gerne nennt. Zocken, spielen, gamen. Ähm. Ja, äh, ich würde sagen, bevor wir äh, weitermachen, würde ich an... Ähm, Aha, okay. Also wir haben auf jeden Fall schon mal dieses Problem mit den Controller. Wir müssen das wechseln, weil ich mit der Maus anscheinend nicht so gut... Na gut, dann machen wir das so. Ich hoffe, wir kommen hier auch jetzt ein bisschen besser voran. Da haben wir ein Feuerzeug. So, das haben wir ja jetzt nun alles schon gemacht. Ähm... Pass auf, wir... Sind wir wieder falsch? Ich brauche... Warte mal. Ähm, pass auf, wir machen das mal so. Da ist noch ein Raum. Schrank Scheiße Nein Ich glaube, wir sind nicht lang allein Leute Okay, wir haben das ich glaube, wir sind nicht allein. Ich habe keine Ahnung. Bröstechen auf Cola. Leute, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ähm, was wir jetzt machen sollen. Pass auf, ich versuche jetzt einfach mal hier einmal kurz das Boot, also in diesen Raum hier zu verlassen. Ähm, und versuche jetzt einfach hier rauszugehen. <lacht> So, einmal abschließen. Gott oh, sei Dank. So, wir haben einen Leuchtstab. Ich glaube, wir sind nicht mehr lang allein, wie ich sehe oder hören kann. Also wir müssen auf jeden Fall... Da ist wieder eine Kamera. Holy shit, holy shit, holy shit. Alter, die kommen auch da durch? Was? Scheiße. Da nehmen wir nur eine Cola-Flasche mit. Hier haben wir... Das ist eh an. Okay. Okay. Angst, Mann. Sonst haben wir hier nichts weiter. Scheiße. Mann, diese Scheiße. Dann können wir unten genau. so. Okay. Ich weiß trotzdem nicht, wo hier ein Deck 6 sind wir. Scheiße. Private Yacht, even if it is his own business, he's still here in the end. We are looking just out to tomorrow. I sent Mr. Goyer, if you have no one in her cargo hold. hopefully with the Werewolf main captain. Da vorne is the Kamera. Was war das jetzt bitte für ein Band? Also für ein Bandgespräch? doch oder da kommen wir her, ja okay wir gehen mal nach oben das ist wieder so eine kammer das so eine Tür an der Wand. Hier kommen wir raus. We are looking just until tomorrow. I sent this to no one to turn her gold. Hopefully the weather will be. Je Was. Ich habe was gehört. Leute. Was soll ich jetzt mit der machen? Ja und nun? Nein! Wann bist du denn bescheuert? Haben wir zwei Leuchtschäbe, da kommen wir wieder zurück. So können wir hier irgendwas machen? Irgendwas können wir nicht einfach das Boot nehmen und wegfahren? Warum geht denn das nicht? Okay. Pass auf, werden wir mal hier drüben. Alter. Wie laut der auch nicht läuft, Alter, was ist denn mit dem los, Mann? Klar, wir sind so gut vorangekommen. Verdammt nochmal. Mist. Naja, gut. Wir sind auf jeden Fall gut vorangekommen. Meine Lieben, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Aufnahme wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao.